So, wir sind hier auf der Spiele in Essen und ich habe einen besonderen Gast Hä? dabei, nämlich C.K. Phoenix aka Apache des yu gi <lacht> <lacht> Ja, und wir dachten uns, wir machen heute wieder ein Duell und zwar mit unseren Battle Pack 1 Decks, die ziemlich retro sind und ziemlich cool. Haben wir ja bereits jetzt schon mal ein Duell gemacht. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt rein ins Duell, oder? Alles klar. <lacht> Zeit für ein Duell. Du, du, du, du, du, du, du, du. So, dann müssen wir. Auf ein gutes Spiel! So. Hoch fängt an. Oh, 6. Komm schon, Mann! Oh, 20 oh. 3. Oh. Oh. Oh. Perfekt, okay. Ja, ich fange an. Alles klar, dann, gutes Spiel. Jo. Wir haben 5 Karten, Starthand. Also Einfach 6 Karten. Ne, 5 Starthand, da hast du nur Draw Face. Jaaa! <lacht> gleich, gleich taktische Verunsicherung. Also die die Mind Games, okay. Seid ihr das mal aus ähm. Immer? Ja. Ah, ja. Also ich äh, meine, ja. Eieiei. Set. Auch wenn Konami wird, man Set. Nicht <lacht> Und dann ich darfst du. Ja klar, Wollen ja. wir mal gucken. Erste Pose da fange ich mal so richtig ja. oldschool an. Und ja. zwar brecher magischer ja. Krieger. Ist das okay? Ja. Oh. Ich kenne nur Schuss. Kenn <lacht> <Defektschuss>. <lacht> das war MST. Ja. Schon mal gut. Äh, ja und Battleface. Attack. Ja den würde ich gerne mitnehmen. Autsch. Night Assailant. Aber ich habe eine setten. Du bist dran. Alles ja, klar. Okay. Äh, wir, wir kommen wieder zu diesem Part, okay? Was kommt jetzt? jetzt? Ich aktiviere ich Einsatz. Was? Nein? Nein, okay. nein. nein, nein, nein, nein, nein, nein. Wir zeigen beide eine vor, ne? Wir zeigen beide eine Karte aus unserer Hand vor. Und derjenige mit dem höheren Level äh, darf sie behalten. Und der mit dem niedrigeren Level muss die Karte abwerfen und kriegt 1000 Schaden. Okay. Nee. Also dann. Hast du. Ich habe gewählt. Ich auch. Aber wir müssen sie abwerfen dann, ne? Ja, wir müssen, wir müssen sie beide gleichzeitig vorzeigen. Okay. Eins, zwei, drei. Was? Was, was, hä, was passiert äh, jetzt? Ja, was passiert jetzt? Äh, gar nichts. Was? Jetzt Nein, was? <lacht> das steht nur falls ja, einer ein höheres Level hat. Hm? LOL, einfach minus 1 für dich! <lacht> oh Junge, das tut doch weh. Ja, aber ich habe Injektionsfehler <lacht> Bam! Ah, okay. Das will ich nicht. Da bist du. Und oh, meine Hand ist so gut, ich will. Aber ich weiß nicht, was ich.. Du bist dran. Bestimmt zum Glück habe ich noch eine weitere Injektionsfehler. Ja komm. Bam. Ja, ich muss halt, ne? Ich fresse zu viel Schaden. Du zahlst halt 2000, ne? Und ich also, krieg 3000, ne? Kommen wir in den Damage Step? Nein. Verlieren wir beide 400. Dann sind wir bei 7600. Du bist. Oh, top dick. Hand zwei? Ja. Also du und du? Es tut weh, aber es muss sein. Wow! Okay, aber.. Okay, ja. Bumm! 1-9 ja. Schaden, hast schon 2-3 äh, Schaden und dann bist du. Oh. Du bist rock. Warte mal. Ach, meine eigenen ja auch! Ja. Das ist ja richtig bitter. Der muss annullieren. Ich habe so Angst vor deiner set ja, das hat das Problem. Ja, komm, no risk, no fun. Der alte Mann sagt nein. Nein! Ich hab Angst gehabt vor der... Oh Gott, 2, 3, davon die Hälfte. Äh, gut, dass wir nicht aufschreiben. Ja. Warte mal, das ändern wir. Warte mal, ich hab, ich hab 1,9 gefressen und 400 von Ring. 5,7? 2750. Minus 400, Minus, was war das? 4. Minus 400, Minus 1.900 und dann geteilt durch 2. 2.750. 2.850. 2.850, okay. Macht das ein bisschen länger her. Was? <lacht> ja, Battlefield-Detect, ne? Ja. Ich dachte, ich hätte so Angst vor einem nächtlichen Angreifer. Ja, du bist dran. Du bist. Kein Wunsch du! All in. Ja! <lacht> ja Leute, das war das Match, beziehungsweise bei mir nur das Duell. Falls ihr den Rest des Matches sehen wollt, nämlich, müsst ihr zu CK Phoenix rübergehen, da haben wir den Rest gespielt. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen und vielleicht war es ja nicht das letzte Duell zwischen uns. Eventuell. Euch einen schönen Tag, bis dann.